Ja, jede Woche wollen wir Ihnen auch heute ein paar interessante Informationen zur aktuellen Situation an den US-Märkten ähm, zeigen. Sie sehen im Hintergrund hier den S&P und ähm, ja, was schon zu vermuten war oder was wir die letzten Tage und Wochen schon erkennen konnten, dass sich hier momentan ständig neue Allzeithöchststände ausbilden. Sie sehen das sehr gut hier auf der linken Seite immer mit den blauen Punkten für jeweils ein neues Allzeithoch gekennzeichnet. Und ähm, ja, dazu haben wir jetzt, äh, glaube ich, den siebten Tag in Folge neue Allzeithöchststände im S&P. Das können Sie hier, wie gesagt, ganz gut erkennen. Jetzt vor dem langen Wochenende an den, äh, Wochenende an den US-Märkten, wo wir am Montag aufgrund des Independence Day dann den Feiertag haben, der zwar diese Woche auf den Sonntag fällt, aber nichtsdestotrotz werden die Märkte am Montag geschlossen bleiben. Ähm, wird sicherlich in den letzten Minuten auch nochmal weitere Höchststände hier folgen. Von daher ähm, wird sich zeigen, wie dann der weitere Verlauf im Sommer ist. Ähm, viele rechnen natürlich auch hier vielleicht auch mit einer gewissen Abkühlung auch mal wieder in der Korrektur. Ich ähm, glaube, alles entscheidend wird dann auch die neue Quartalssaison sein, die jetzt quasi in den nächsten äh, Wochen beginnt wie die großen Unternehmen dann ihre Zahlen präsentieren, wird natürlich auch eine große Auswirkung hier auf den Gesamtmarkt haben. Und ähm, ja, zu den Werten, die diese Woche interessant waren, wollen wir natürlich auch einiges ähm, Ihnen präsentieren. Allen voran haben wir ähm, einen ganz interessanten Wert aus dem heutigen Handel, ähm, direkt vom heutigen Handel. Marktgeschehen und zwar ist es der Titel, lassen Sie mich kurz auch die Option Ihnen mit dazu zeigen. Der Wert OPTT. Hier gab es äh, kurzfristige Kohlkäufe mit einem Streikpreis von 5. Sie sehen natürlich, der Streikpreis von 5 ist noch weit entfernt. Aber was für uns natürlich immer ein ausschlaggebender Punkt ist, äh, das Volumen heute ist extrem angestiegen. Größtenteils natürlich hier auf den kurzlaufenden Optionen äh, bis zum 16. Juli. Natürlich 5 ist, äh, äh, würde bedeuten, dass sich der Wert innerhalb der nächsten 14 Tage verdoppelt. Wenn man mal den Feiertag abzieht, sind es nur noch neun Handelstage. Aber das kann bei einem Wert wie OPTT sillig relativ schnell gehen. Wir haben hier einen ähnlichen Verlauf schon mal gesehen, was Ende Januar der Fall war. Und da war es noch nicht mit einem dementsprechenden Optionsvolumen. Ich glaube, in dieser Phase gab es noch gar keine Optionen für den Titel selbst. Also das kann ein ganz interessanter Titel werden. Ähm, auch als Aktie selbst, natürlich nicht nur über Optionen, auf jeden Fall eine Empfehlung ähm, auch für kleinere Depots, der Titel OPTT. Ansonsten in den letzten Tagen ich besonders interessant hier Virgin Galactic mit dem Symbol SPCE. Da gab es jetzt die... die Erlaubnis der NASA, dass es Weltraumflüge geben wird. Der Wert, wir hatten es schon in vielen vorhergehenden Videos mit dargestellt, ist ja quasi im Bereich von Ende Mai hier schon ausgebrochen, auch damals mit einem hohen Optionsvolumen. Da gab es den Wiederholung des Testflugs, der glaube ich im Dezember abgesagt wurde und seitdem der Wert mehr als verdoppelt, quasi fast verdreifacht hier in kürzester Zeit, ist natürlich jetzt schon, wie Sie sehen, sehr, sehr gut gelaufen, hat auch eine Wahnsinns-Volatilität, aber kann trotz alledem auch bei Rücksetzern immer wieder ein ganz interessanter Titel werden und ist nach wie vor einer der Werte, die hier besonders gefragt sind, wenn wir uns das Optionsvolumen anschauen. Ja, neben diesen Werten gab es natürlich auch noch einige mehr. Es gab auch, trotz dass der Markt weiter auf ähm, Allzeithochkursniveau sich bewegt, Werte, die wir auch, glaube ich, schon häufiger gesehen haben, wie hier der Wert THL, ähm, Wert aus dem Education-Bereich, glaube ein, ähm, oder aus dem ähm, ähm, ja, Unterrichtsbereich, ähm, gibt es auch noch andere Symbole wie EDU, die hier ähm, momentan ja im absoluten Sinkflug sind ähm, der Wert im ähm, Februar noch bei 90 Dollar jetzt glaube ich die nächste Hürde die jetzt demnächst nach unten fallen wird sind die 20 Dollar Marke wir sehen auch heute noch mal ein großes Minus von 10 Prozent hier gibt gibt's Put Optionen auf 17,50 also es werden weitere größere Wetten platziert dass der Wert hier deutlich ähm, weiter nach unten geht deutlich weiter fällt und äh, von daher glaube ich, wer jetzt vielleicht auch noch nach dem einen oder anderen Putsch schaut, wobei der Wert natürlich schon dementsprechend stark gefallen ist, kann dieser Titel ein ganz interessantes Investment auch für eine Short-Position sein. Was ansonsten in den letzten zwei Tagen, glaube ich, auch für weitere Abwärtsbewegungen gesucht hat, sind die Emerging Markets. Wir sehen hier als Beispiel mal ein ETF auf den chinesischen Markt, speziell hier glaube ich auf den Internetsektor mit dem Symbol KWEB, der auch kurz vor einem Durchbruch nach unten steht oder nach hier, wenn das Support, sage ich mal, gerissen wird, der sich aktuell bei 66 Dollar, kann man sagen, befindet. Wird das Charttechnisch auch noch richtig interessant. Viele Put-Optionen heute speziell, aber auch andere ETFs oder andere ähm, Emerging Markets, wie zum Beispiel Brasilien, haben wir größere ähm, Abwärtsbewegungen gestern gesehen. Also da gibt es natürlich klar auch aufgrund der Corona-Situation größere Sorgen. Schwellenländer werden es hier mhm. sicherlich schwieriger haben, sich äh, von diesen Bewegungen zu erholen. Von daher glaube ich auch hier ähm, interessante Short-Positionen, sofern man so etwas dann überhaupt mit ins Depot aufnehmen will. Ja, neben diesen Titeln hatten wir gestern auch noch einen interessanten Titel gesehen und zwar war es ähm, Discovery Channel. Ich zeige Ihnen gleich dazu noch ähm, die das Symbol sowie auch die Option mit dem Kürzel DISCA. Sehen wir, der hat auch richtig äh, Federn gelassen Ende März, wo sich der Wert auch in kürzester Zeit mehr als halbiert hat. Vielleicht zoomen wir hier ein bisschen raus. Jetzt so ein Stück weit den Boden gefunden hat und hier gibt es jetzt auch Wetten, dass das Ganze wieder auf 37.5 steigt bis August. Wir sehen vor allen Dingen gestern größere Optionen ähm, im kohlbereich bereich Heute hält sich das Ganze noch in Grenzen. Der Wert auch nur leicht im Plus. Das kann natürlich auch ein ganz interessanter Titel werden. Für mögliche Anstiege. Auch hier glaube ich ist tatsächlich noch einiges an Potenzial vorhanden. Von daher bleibt mal abzuwarten, wie dann die nächsten ähm, Tage hier verlaufen. Sicherlich auch ein Stück weit eine Frage, was macht der Gesamtmarkt in der Situation, aber das kann sich hier auch ähm, interessante Bewegungen in den nächsten Tagen noch mit sich bringen. Ja, sonst ist eins festzustellen, wir haben sehr viele kurzlaufende Optionen, die jetzt äh, meistens nur bis Ende der Woche sind äh, oder bis der Ende der Woche laufen. Was bedeutet auch hier, natürlich ist eine, immer eine Gefahr, eine Korrektur im Gesamtmarkt, was natürlich auch dann ähm, auf den Hö Höhen, äh, hohen Ständen momentan des Gesamtmarktes zurückzuführen ist. Und das spiegelt sich natürlich ganz klar auch momentan. Im Optionsvolumen wieder, wo wir aktuell ähm, auch stärkere Volumen sehen, ist im Öl- und Gasbereich. Ähm, da war es ähm, ein Wert, den ich Ihnen zum Abschluss noch mit zeigen möchte, der Wert HAL, Burton wo es ähm, auch größere Positionierungen gab auf der Kohlseite. Wir sehen das gestern. Das ist, glaube ich, charttechnisch auch ein ganz interessanter Titel. Wir sind hier kurz vor dem Doppelhoch bei 25 Dollar. Und ähm, wenn dies jetzt in den nächsten Tagen nochmal erreicht werden sollte, ist natürlich ein Ausbruch ähm, dann auch Richtung 26, 27. Hier waren uns dann speziell Wetten auf September auf 28. Durchaus möglich. Der Ölpreis ist wieder stabil, was natürlich dann auch dementsprechend ähm, Titel aus diesem Bereich ähm, beflügeln könnte. Von daher waren das mal von meiner Seite alle interessanten Titel von dieser Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns... Ähm, einen Kommentar da lassen oder unseren Kanal abonnieren, so dass Sie hier auch keines der Videos in Zukunft verpassen. Bleiben Sie ähm, uns treu und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Vielen Dank.